Ist der -E real? Ja oder nein, ihr erfahrt es in diesem Video. Der -E hat sieben Buchstaben, genauso wie real sie nicht hat. Das ergibt keinen Sinn. Sinn hat vier Buchstaben wie real. Die vier Sinne des Lebens sind Essen, Trinken, Schlafen, Zocken. Zocken. Man kann auf dem Handy zocken. Hände die, Dagi's Fans gucken zu 99% auf dem Hände die, da sie maximal 4 Jahre alt sind und sich keinen Computer leisten können. 4, Dagi hat ihren Kanal vor 4 Jahren gegründet, damals war Real ziemlich schlecht dran. Also ist Dagi wie eine Marktkette? Nein, ich glaube nicht, was ist Real? Real Madrid ist ein Fußballverein, Mesut Özil spielte 2012 bei Real Madrid. Mesut Özil, Kacerebell sagt, dass er mal mit Mesut Özil Fußball gespielt hat, Kacerebell, der Macher vom Lied Bist du real wurde 1988 geboren und ist somit 28 Jahre alt. 28, wir nehmen eine Ziffer weg und haben zwei, dann fügen wir sieben hinzu und haben 27, das ergibt keinen Sinn. 27. Am 27. kam der Film Kartoffelsalat raus. Dagibe spielt damit. Das Rätsel ist gelöst. Dagibe ist ein Kartoffelsalat.